Plansch, und willkommen zurück zu Pokémon Karmesie. In der letzten Folge haben wir die zweite Arena gemeistert, die Pflanzenarena, um genau zu sein. Und heute habe ich ein paar andere Pläne. Ich möchte ein bisschen rumreisen und einen anderen Ort anschlagen. Ich habe hier irgendwo in der Nähe ein neues Pokémon gesehen. Ich weiß nicht, ob das wieder auftaucht. Hier ist übrigens eine TM. Und zwar die, ähm, Sternschau mal wieder. Nichts Neues, das kennen wir schon. Hier, dieses neue Pokémon, was ich gesehen habe. Den Vogel kennen wir zwar schon aus der Anfangssequenz, aber wirklich im Willen haben wir noch nicht getroffen. Kravalloro heißt das. Oh, Level 20, oh. Ja, eigentlich ist diese rote glaube für ein klein bisschen später. Also für den Weg, den wir eingehen werden. Von daher, oh bitte kill das nicht. Ach so wegen Konterknecht kann das nicht. Okay, da machen wir Kanon. Du du dumm, fehlgeschlagen. Haha. <lacht> genau diesen Vogel gibt es jetzt in verschiedenen Farben. Zum Beispiel auch weiß und blau und so. Wir haben jetzt halt zufällig ein Grünes. Deshalb fangen wir einfach jetzt mal ein Grünes. Der Ball fliegt! Er kann schweben! Oh mein Gott! Dabei fliegt! Hö, hey, was ist das denn? Diese Pokémon leben be bevorzugt den Städten. Sie bilden nach Gefiederfarbe sortierte Gruppen und tragen untereinander Revierkämpfer aus. Okay. Das ist ein neues Pokémon. Noch eins. Mann, lass mich auf das Menü. Ich weiß, neues Buch und alles. Hier. Yeah. Was ist das denn hier für einer? Binsidias. Ach, das ist die Weiterentwicklung von Toronto Ah, ja gut, das können wir ignorieren. Die Weiterentwicklung von Toronto Ja, jetzt wisst ihr, wie die aussieht. Ui, schaut mal hier, noch ein neues Pokémon. Die Tandemaus auf Englisch. Gah! Wie sein so ein Anschreit? Ich finde das super. Zwiebs heißt das? Ehrlich? Das heißt Zwiebs auf Deutsch? Ich finde Tandemaus besser. Ja, das sind einfach nur zwei Mäuse nebeneinander, ein kleines Paar, ein kleines Pärchen. Und, ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, die weiterwege von dem Ding ist nichts Besonderes. Ich finde das so lustig, wie sie ihren Mund aufmachen. Ich finde das so lustig irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Dreimal getroffen, boah, das dauert so lange. Äh, ich schmeiß mal einen Superball. Damit der Prozess ja schnell vorbei ist. den den vielen neuen Pokémon, die wir uns heute anschauen, will ich auch eine neue Route einschlagen. Yeah, Zwiebs. Zwiebs arbeiten perfekt im Team zusammen. Sie nagen mit den Vorderzählen Material für den Nestbau ab und tragen es dann davon. Oh yeah. Ist ein kleines Ding. Die maus So, und hier sind wir jetzt zurück in der südlichen Zone. Hier ist übrigens ein damier flex Ich glaube das hieß so, richtig? Ja, ich müsste es ja wissen, ich habe es ja in Shiny gehabt. Damit <lacht> okay, macht das? Oh, schon sehr viel auf Level 20. Ah, komm. nee, das lohnt sich nicht, komm. Nein! Lass mich fliehen! Und schwupps, da bin ich wieder aus dem Kampf raus. Ich habe meine Magie angewendet. Oh, Makuri hat mir wieder zugeschaut. Wunderbar. Oh, uh, ein Mund hier. Kleines, kleines Mund hier. Genau, hier haben wir nämlich noch einen Trainer auf dem Weg. Übersehen. Und noch ein paar neue Pokémon. Zu denen kommen wir gleich noch. Ich bin ein Arbeiter. Arbeit ist meine Stärke. Let's go. Voltoball Ich bin sehr angeschwächt, oder? Ja, ja bin ich. Ich heile lieber nochmal. Ein Trank sollte reichen. <lacht> Marquita schaut mir wieder zu. Entweder es ist das Hauptspaß, wo mir zuschaut, oder Makuhita. So. Funkensprung, wie viel Damage? Nicht so viel, aber. Ne, auch keine Paralyse. Perfekt. Oh, er tanzt mit mir mit den Walzer. Ich will den Walzer aber nicht tanzen. Das kriegst du zurück. Bam. Die Elektrizität überhitzt wohl langsam, wa? Ich will immer noch nicht tanzen. Verstehst du das nicht? Kleiner Ball. Magnetilo. Da bleiben wir drin. Magnetilo ist nämlich Elektro- Stahl. Und wie man sicherlich weiß, oh, wie schön mit der Titel hier aussieht, wie man sicherlich weiß, kann man Stahl schön erhitzen. Und das macht sehr viel Damage. Und es sind Down. Let's go. Yeah, Bart ist down. Na, nur chunk entwickelt sich. Und es ist wieder auf der Overworld. Und schaut euch das an. Fragrunz. Ja, ähm, Lechonk hat zwei Weiterentwicklungen, je nach Geschlecht. Das ist die männliche Weiterentwicklung. Die sieht feminin aus und die weibliche ist halt einfach... Ja, ganz normale. Ist ein bisschen normaler eigentlich. Seine glatte, glänzende Haut ist sein ganzer Stolz. Über die Spitze seines Schwanzes steht es, es setzt es einen konzentrierten Duft rein. Das ist ja funny. Ach stimmt, ich kann euch ja direkt zeigen, wie das aussieht. Indem ich nämlich schnell ins Pokédex reingehe. Dann sieht man nämlich auch den gleichen Bild, genau. Da rechts in der Mitte seht ihr die männliche, äh, die weibliche Form. Links ist die männliche, rechts die weibliche und ganz rechts Ja, finde ich lustig. Mir wurde gesagt, dass andere, also andere Leute haben tatsächlich eine richtige Animation, richtigen Bildschirm, wenn sich ein Bogen entwickelt. Ich habe es jetzt immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das so ist, wann das kommt. Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo, Kleiner. Also, das kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht kriegen wir den noch mal zu sehen. Zu Gesicht. Genau, Gladiantri kann ich euch empfehlen, ins Team zu tun. Weil es hat eine neue, neue Entwicklung bekommen, wo es wie ein Samurai aussieht. Und ich finde die Entwicklung echt cool. Aber ich habe schon andere Pläne für mein Team. Deshalb musst du leider down gehen, Kleiner. Es tut mir leid. Ich komme nicht hoch Okay Kling Kling Ja ein paar Pokebälle und alles Oh Scheinbar kann man Die Weiterentwicklung hier auch im Wilden fangen Okay Interessant, hier ist ein Knilz Hier Ist glaube ich Pflanze oder Käfer Ich weiß es gerade nicht mehr Ich weiß den Typen von wirklich gerade nicht mehr auf jeden Fall sind wir sehr effektiv dagegen, deshalb kann ich es ja mal eben demonstrieren. Und Level 22 schon. Krass. Na ja gut, aber du bist angeschlagen, dann tun wir lieber mal Super nach vorne. Du bist schon Level 18? Krass. Ich dachte, Super entwickelt sich auf Level 18. Also, wuppa meine ich. Scheinbar noch nicht. Ähm... Genau, wir wollen jetzt hier noch gerade ausgehen. Da dashen wir ganz schnell nach vorne. Denn hier hinten, habt ihr schon auf der Map gesehen, ist ein kleines Lake. Ein kleiner Wasserort. Oh, Mankey! Den fange ich mal. Denn Mankey hat genauso wie da hinten Cisurio, oder wie das Ding hieß, hat es auch eine neue Weiterentwicklung. Und deshalb kann ich das auch nur empfehlen, das Team zu tun? Für was Neues und ein bisschen mehr Variation. Ich hoffe nur, dass Wupper jetzt nicht down geht, das wäre nicht so sonderlich schön. Äh, ich versuche mal mit dem Pokéball. Mal gucken, ob es drin bleibt. Yes! Cool. Und level up für ein paar Kumpeln und Kumpelinien. Es lebt mit Artgenossen im Baumkronen. verliert sie aus den Augen, wird es vor Einsamkeit zornig. Oh nein. Ja, Lechonk kam wieder raus. Hat sie jetzt entwickelt. Hat ich jetzt gezeigt. Und Manky. Durch vielleicht ein Team, ich weiß es noch nicht. Oh, Pormy, beziehungsweise entwickelt sich. Ah, ich wünschte, ich würde mich darüber freuen. Hey, jetzt steht es. PAMAMO Von Pamo zu Pamamo. Wird seine Kolonie angegriffen, stürzt es sich sofort in den Kampf und besiegt den Feind mit Kampftechnik, die er auf Elektroschock setzen. Ja, und das Problem ist, das Ding hat noch eine Weiterentwicklung und die ist genauso lame. Also In den Trailern war ich wirklich gehypt auf Pormi. Aber, als ich die Entwicklung gesehen habe, war ich wirklich super enttäuscht. Also ja, ich bin einfach nur enttäuscht von Pomi Genau. Bringst du mir was bei? Was soll ich dir denn beibringen, Kleiner? Ja, wie man so krass fährt wie du und wie man Niederlage einsteckt. Ja, wie man Niederlage einsteckt. Das kann ich dir versuchen beizubringen. Okay. Schmerbe Level 17. Wasserboden, glaube ich. Also das gleiche wie ein normales Kanto, äh, nicht Kanto, äh, Joto Felino, genau. Joto Felino. Aber Paldea Felino ist da anders. Und ich habe leider nichts da. Ah, doch, ich habe Pamamo. <lacht> Pamamo. Oh Gott, ich bin gespannt, äh, <lacht> wann wir die letzte Wirkung von Pamamo sehen werden. So, Schmerbe ein paar Mal abgeklatscht. Und der Trainer ist zu Ende. Oder doch ein zweites Pokémon? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Das ist eine Niederlage. Genau, mein Kleiner. Du wirst das schon noch richtig lernen. Na gut. Da kommt der Item: Tafelwasser. Schön. Ähm. Hier ist. Water. Und hier gibt es ein paar Wasser-Pokémon. Gegen die ich gerne antreten möchte. Oh, hier ist ein Gibunkel. Hallöchen, kleines Gibunkel. Oh, Scheinux. Krasses Scheinux. Oh, Meryl. Was haben wir noch hier? Kann ich ins Wasser? Äh. Antwort ist nein, ich kann nicht ins Wasser, aber ich meine, hier gäbe es ein Pokémon, was ich schon gerne hätte. Äh... Kann ich das bitte anvisieren? Oh, äh... äh hä? Warum sieht Felino hier so golden... Ver vergoldet aus? Hä? Was ist das für ein Grafikbug? Seht ihr das? Nein, was ist denn da passiert? Okay, interessant. Oh, hier ist ein Dumesel. Dumesel hat auch eine Weiterentwicklung bekommen, endlich. Aber seid nicht geil auf die Weiterentwicklung, die ist nichts besonderes. Trotzdem kann ich ja mal versuchen es zu fangen. Okay, ich habe das Pummel gefunden, das gibt es überall wo Wasser ist. Hier hatte ich die größte Chance. Da hinten, ihr seht schon. Dieses gelbe Viech da hinten. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt anvisiere am besten. Genau das da. Yes! Hat geklappt. Das möchte ich gerne in meinem Team haben. Blip heißt es nämlich. Oder Ted Bulb auf Englisch. Der Name ist natürlich besser. Ähm, was ist mit dem Schatten los? Also Diese Wellen machen verliene komplett kaputt. <lacht> Gefühlt. So, das Ding gibt es überall, wo Wasser ist. Wie gesagt, hier bin ich jetzt nochmal hingegangen. An der, an der Kante, am Rand. Weil ich hier die besseren Chancen habe, es zu finden. Sie spawnen halt viel mehr Pokémon. Ich habe Zorbiere seine Attacke. Und ich lasse mich da weiter befassen. Kann ich so schon fangen? Ich meine, ich kann es versuchen. Mit einem Superball am besten direkt. Dann habe ich bessere Chancen. Und jetzt schaut mal. Oh, ich schwimme auf der Luft. Okay. Ich hatte geht jetzt ins Wasser und dann kann ich noch mal diesen doppelten Balleffekt zeigen. Aber ich habe ihn da schon mal gezeigt. Nicht so schlimm. Und yeah! Damit haben wir Ted Es erzeugt Strom, indem es mit seinem Schwanz wedelt. Bei Gefahr warnt es seine Artgenossen, indem es seinen Kopf aufblinken lässt. So, ich nenne es den englischen Namen. Ist halt besser? Ted Bulb. In mein Team direkt. Ja, dann äh, kann Menke eigentlich direkt wieder gehen. Ich wollte Menke eigentlich eigentlich ins Team tun. Ich wollte nur irgendwann mal entwickeln, damit ich euch zeigen kann, wie er aussieht. Okay. Ähm... Ja. Damit bin ich hier in diesem Gebiet fürs erste fertig. Und gleich geht es woanders weiter. Mega cooler Cut. Jetzt. So, ich bin hier beim Freundeskreis. Ich habe jetzt Max hergeholt für die Gruppe. Und mit ihm werden wir jetzt ein bisschen rumlaufen, damit es nicht so langweilig ist. So, ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Weil ich habe online gesehen, dass es sehr verbackt ist mit den Animationen. Und das möchte ich gerne sehen. Vielleicht kriegen wir auch eine lustige Animationen. Das wäre cool. Und da ist er auch schon. Hallöchen, Pupöchen. So, unser nächstes Ziel, zeige ich euch mal ganz kurz. Unser nächstes Ziel ist hier. Ich bin wieder hier in der, in der Stadt, wo die erste Arena war mit äh, den Käfer-Pokémon. Ne, hier. Und als nächstes wollen wir... Oh Gott, ja, warte ich mal kurz richtig drehen. Ein Moment. So, ist richtig gedreht. Hier ist die Käfer-Arena. Wir gehen jetzt hier nach oben. Also nicht da nach oben, aber halt. Hier, dieses grüne Gebiet hier, das Ganze, das erkunden wir jetzt ein bisschen mit ihm. Ähm. Woo. <lacht> mhm. Nein? Oh, schade. Hier habe ich noch eine TM übersehen. Das ist die TM. Oh. Das ist keine TM. Kann er mir jetzt helfen? Willst du zu kämpfen? Genau, Max hat nämlich das andere Spiel, er hat Popul, deshalb hat er jetzt Miraidon, das Gegenstück. Das hat man ja jetzt gerade gesehen, worauf er hat. Da. Äh. Kann ich das einfach so besiegen? Schaffe ich das? Ich meine, ich bin höheres Level, das könnte funktionieren. <lacht> wie er da rumläuft. Kann er nicht mitkämpfen? Geht das nicht? Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Oh, wie viel Damage macht er... Alles klar. Okay, ich weiß nicht, ob das mein Fehler war oder ob ich woanders teleportiert wurde, aber eigentlich wollte ich hier zum Pokémon Center. Doch ich wurde wegteleportiert nach da hinten aus irgendeinem Grund. Na egal. Hier wollen wir lang. Denn hier gibt es noch zwei Punkte, die ich angehen möchte. Und deshalb sind wir hier. Folgt er mir noch? Ah, da hinten kommt er angedüst. Ja. Die Reitern fährt auch wie ein Bike, aus so Grund, aber, naja, wir kommen mal. Wir haben einen Trainer. Dich habe ich schon von der Akademie gesehen. Bis vor kurzem hierher gezogen, richtig? Mag sein. Dattiri. Da haben wir natürlich jetzt ein Wasser-Pokémon für. Spaß, das ist kein Wasser-Pokémon, das ist ein Elektro-Pokémon. Schlickter wäre fürs erste unser Wasser-Pokémon, aber ich bin noch nicht sicher, ob es drin ist. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich weiß gar nicht, ob man als Außenstehender diesen Kampf jetzt auch mitbekommen, also miterleben darf. Ob man den sehen kann und so. Ich weiß doch gerade nicht, wo Max ist. Da düst irgendwo ab, glaube ich. Wir haben einen epischen Kampf gegen der Tiri. Naja, nicht so episch, aber er ist auf jeden Fall down. Wir kriegen die XP, die wir verdienen. Und der Kampf ist geschwind vorbei. Was für ein stürmischer Neuzugang. Und hey, super entwickelt sich, auf Level 20. Und schaut es euch an, ein Zulot! ich weiß nicht warum sie sich dachten, äh, sue wäre ein passender Name. Ist, ist einfach, ist nicht zu so wie so ein Jugendbot gewesen, ich weiß es nicht mehr. Äh, auf Englisch heißt es Klotzer, ja. finde ich lustiger, finde ich besser, also Zulot, keine Ahnung, ist einfach weird. Das Kleiner als ich dachte, das nicht. Ich dachte, für wäre viel größer. Wird Sue Lord angegriffen, während es sich in dem es dicke Stacheln ausfährt. Setzt es diese riskante Attacke ein, ist es bereit, aufs Ganze zu gehen. Oh. Jetzt geht aufs Ganze. Ja. Amnesie. Amnesie. Amnesie. Oh, das wollte ich nicht. Ups. Das wollte ich wirklich nicht. ja. Hier können wir direkt mal zeigen, was wir hier haben. Ich glaube, der sieht das. Oder sieht er das? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, wie sie rumhüpfen, die super. Yeah! Oh. <lacht> wie das aussieht. Das ist so dumm irgendwie. Genau, hier auf dem Bild wirkt das Pokémon schon viel größer, vor allem mit dem großen, breiten Mund, aber scheinbar ist es doch relativ klein. <lacht> man kann sich im Kreis drehen, okay. Hier haben wir noch ein Nebulak. Whee. War da links ein neues Pokémon? Oh mein Gott, Gras! <lacht> oh mein Gott! Hä? Das ist unsichtbar! Was zum... <lacht> Wie so ein Lavanderturm verschwinde hier, kannst du mich nicht sehen? Ah, und im Silfko kann ich das Nebulat nicht sehen. Oh, ich darf nicht mehr fliehen, okay. Du hast es so gewollt. Oh ja, jetzt auch, cool. Oh, er kämpft gegen das Neben-Pokémon. Äh, Ach, die weißen Punkte sind stacheln, die so rausgehen. Es hat keine Wirkung wegen Schwebe. Ich habe nicht nachgeschaut. I'm sorry. Ich bin gerade äh, überfordert mit der ganzen Situation hier. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich kann nichts machen. Ich, ich kann Giftschweif einsetzen. Das kann ich machen. Das ist fehlgeschlagen. Aber von mir nicht. Zack. Oh, die kühlen Stacheln. Ah, der Kampf dauert lange. Warum dreht sich jetzt Max bei mir? Oh, ich wird schwindelig. Ah, jetzt geh doch down, Mann! <lacht> das, das ist einfach gar kein Pokémon, da ist nichts! So, auch ohne Surf-Go kann man das Ding kaputt machen. Und da kam es endlich vorbei. Mein Gott. Ich meine, ich habe hier irgendwo ein Pokémon gesehen, neues, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Na, warte. Hier. Was bist du? Kennen wir dich? Nee, du bist neu, was bist du denn? Knirps! Chillinge! Oh, ein süßes kleines Chillinge! <lacht> das geht komplett ab! Man kann leider nicht die Story zusammen progressen. Das heißt, äh, man läuft einfach zusammen rum und sieht halt, was die anderen machen. Mehr ist das leider nicht. Trotzdem cool, dass man die Option hat. Es ist tausendmal besser als ein Schwert und Schild. Also ja. Option ist cool. Umsetzung. Das ist ein bisschen boring. Ja, mein Schlingel. Interessant. <lacht> Was? Biss? Wer will Biss? Du willst Biss? ne? Äh, ich muss laden. Je länger der Sonne nicht tankt, desto intensiver werden die Scharfstoffe in seinem Körper und umso pikanter fallen seine Attacken aus. Aha. Habanero. Okay. Interessant. Weiter geht's. Wollen wir uns hier mal weiter umschauen? Nicht nur Pokémon fangen, sondern auch Pokémon überfahren. <lacht> äh, ich glaube, ich wechsle mal kurz mein Team ein bisschen aus. Keine Tatbord nach vorne. ich ist natürlich kein Elektrophie. Und hier haben wir unseren nächsten Trainer. Hast du schon mal seine so Lichtseile gesehen? Die äh, sieht man auch von ganz weit weg. Okay, rosa. Schuppet. Oh ja, Kamera. Weiß nicht wohin. Hey, ja, die fliegen beide. Was zum.. Hä? Hä? Was passiert daran? Ich glaube, das der gerade gegen ein anderes Pokémon-Kämpft, direkt daneben. Oh. Glaub, wie das aussehen, was ist ein Planet nee, liegt das was drauf. Was passiert da? <lacht> Bam! Okay, irgendwie ist das doch lustig mit Leuten zu spielen zusammen. Auch wenn man leider die Story nicht zusammen machen kann. Das ist trotzdem irgendwie lustig. Ah, ich bin geblendet. Ja, ich bin ja auch eine Glühbirne, ne? <lacht> so. Ich möchte mich nicht zu sehr ablenken hier. Hier ist ein Buchmann. nee, Ne, ist nicht. Das ist ein Item. Was bist du denn? Achso, die kennen wir schon. Okay, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, guys, I'm sorry. Okay, ich glaube, hier geht's lang, das Düsen wir mit Düsenantrieb direkt hier in die Richtung das Ist ein Item, kann ich das noch erreichen? Uh, nee, aber ich kann das hier noch schnell nehmen. Was hinter mir? Ha, ja, ist direkt hinter mir, folgt mir auf Schritt und Tritt. Ich glaube, er hat diese Mission noch gar nicht gemacht bei sich. Deshalb machen wir jetzt beide was Neues. Ich muss ich die Map schauen, wo ich bin? Oh Gott, das ist noch ein langer Weg. Ihr seht, ich will hier nach ganz oben. Moment, genau, ich will hier nach ganz oben, dorthin und dann noch nach hier. Also hoch den Berg hinauf. Was ist interessantes passiert? Seht das jetzt? Noch ein Trainer! Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch! Wusch! Okay. Pablo. Pablo. du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, das sieht süß aus. Ha! Direkt paralysiert. Wunderbar. Genau. Das ist nicht ein schönes Lächeln, das Pokémon mir. ein schönes Lächeln. Zack. Aua. Und da oben kann man schon sehen, da sind ganz viele Türme. Vielleicht mit ein paar Schätzen. Das werden wir gleich herausfinden. Ich dachte noch in dieser Folge die Runde zu zu machen. Aber vielleicht war das noch bis nächste Folge. I don't know. Ich kann es nicht sagen. Aber ja. Jetzt sind wir doch den Wind nicht aus den Segeln. Ich habe einen massiven Nebulag-Auflauf entdeckt. Was? Lecker ja, Auflauf. Ne, ist aber ehrlich, was ging hier ab? Ist nur noch ganz Nebulag. Aber keins davon ist shiny. Schade. Was? Das Ding gibt es auch hier einfach so? Und ich habe lange danach gesucht. Ich habe irgendwie 10 Minuten nach dem Ding gesucht. Naja, egal. Naja, egal. Folgt er mir? Ja, er folgt mir. Okay. Hier ist noch ein Picknick. Können wir noch schnell ein paar Items abklappern. Und da ist, ein, da ist eine Teekanne. Fat Fatality heißt es, glaube ich. So. Oh, neues nice Pokémon! Und schau mal, wie süß es ist! Fliegt das? Also, von der Animation her steht das, aber es fliegt offensichtlich. Flatutu. Ich finde das Pokémon echt süß. Vielleicht tue ich das in meinem Team, ich weiß es nicht. Ich fang's auf jeden Fall mal, also zumindest versuche ich's. Jetzt, jetzt rollt er hier mit seinem Miraidon. Wutu, wutu, wutu, wutu, wutu. War so was zu fangen. Was habe ich für einen Blick gehabt? So einen traurigen Blick? Oh nein. Hä? Was zum. Jetzt müsst ihr nur so eine Pose machen, wo er den Ball so hält. Das wäre lustig. Nein, nein, in der falschen Richtung. Naja, egal. Wir haben einfach Toto. Seine Fußspitzen schweben dank der Psychokräfte. Ah, es schwebt. Die von den Rüschen an seinem Bauch ausgehen. Knapp 1 cm über dem Boden. Oh, das sieht so cute aus, das Ding, oder? Ich tue es mal in meinem Team, warum nicht? Das sieht cute aus. Ähm, ja, gut. Ich bin kein großer Freund von Pamamo. Leider nicht. Aber wenn es mich ein bisschen nach Angurutschungen hört <lacht> Muss ich leider raus tun. Und ja, machen wir weiter. Funbi! Hier gibt es Funbi Für die Leute, die es interessiert. Was? Deine Gruppe wurde aufgelöst? What? Ha? Okay, die Gruppe hat sich jetzt aufgelöst. Wir versuchen es einfach ein andermal nochmal. Und gehen jetzt trotzdem erstmal weiter den großen Berg hier hinauf. Gucken, ob wir möchten, ein Pokémon oder Trainer auf dem Weg entdecken. Hier zum Beispiel. Es regnet übrigens. Hey! Hey, du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinem Reitpokémon mitnehmen? Das ist ein Dude. Oh. <lacht> äh. Ähm. Peinlich. Ähm. Ähm. Sorry fürs mit ähm. Ähm. Ähm. ähm. Ja, äh, Tarnpignon. Ähm. Äh, äh, Amugus. Äh. Ähm. Ähm, ähm. Ja, wir schneiden einfach den Kampf raus. Existierte nie. Wuhuuuh. Mit Destroyed! <lacht> <lacht> Bitte Kamera! <lacht> okay, das äh, war dann noch dieser Trainer. <lacht> <lacht> Der haben sie sich ganz schon mitgenommen. Ja, komm, ich muss hier schnell weg. Das wird zu peinlich. Schnell weg! Ah, ich will nicht! Steinknochen. Können wir können direkt heilen, wenn man möchte. Gibt es ja auch den Dude? Nee, der Dude aus der Liga ist hier nicht. Das ist nur so ein Zwischenstopp hier. Alright, kein Problem. Okay, weiter geht's. Hier gibt es eine Weggabelung. Und ich meine, wir müssen nach rechts. Aber erstmal müssen wir gegen den Trainer kämpfen, ja? Wenn ich gewinne, musst du meine CD kaufen. Okay, deal. Und wenn ich gewinne, dann müsst ihr alle abonnieren. Mati, ja. Und das wurde auch schon gesagt. Mawzi hat eine neue Animation. Schaut mal. Das schreckt so also die Hände nach vorne finde ich süßer als wenn es einfach nur so rumsteht wie der letzten paar gens generell haben manche Pokémon eine Animation bekommen vor allem was ich sehr gut heiße der Flug Fluch, ja der Fluch dass alle Flug Pokémon fliegen müssen ist gebrochen das heißt Flug Pokémon können jetzt auch einfach nur rumstehen was ich wunderbar finde Und noch andere Pokémon wie ähm, Tornupto wurden geändert Tornupto hat jetzt endlich wieder seine ähm, ja, seine Flammen hinten an seinen Rücken, das macht so viel cooler. Und ja, da muss ich wirklich sagen, Animation ist in diesem Spiel wirklich besser als in den letzten paar Switch-Spielen. Auch wenn es nicht viel ist, ist es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und mal hoffen, dass wir in Zukunft mehr solche Verbesserungen sehen. Genau, weil für die Leute, die es nicht wissen, in Gen 6 war das so, alle Flug-Pokémon mussten fliegen in der Animation, weil es nur in der ich tatsächlich so Flugkämpfe gab. Und.. Es äh, bring, bring. Und das mochte halt niemand. Hey Malke! der Herrscher des Weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Hier stützen stürzen überall riesige Felsen herab, was die Suche nicht gerade ungefährlich macht. Wenn ich so einer trifft, wirst du garantiert weggeschleudert. Aber wenn du auf diesem Ding reitest, kannst du ihnen vielleicht einfacher standhalten. Okay, ich weiß gerade nicht wo ich bin. Hier wollte ich nicht lang, ich wollte hier aber ich kann da trotzdem noch lang von hier aus. Okay. Das ist so große fette Höhle. Soll ich da rein? Ich gehe da mal rein. Das ist glaube ich eine Abkürzung, oder? Das ist kein neues Gebiet. Nee, es scheint mich irgendwo anders hinzuführen. Nur wo bin ich jetzt? Ach Achso, das ist nur ein kleiner Ort mit Items. Oder wie? Ja, nur ein kleiner Ort mit Items. Okay. Ich will wieder nach Hause! Ich will wieder raus!